Ich habe mich schon früher für Autos eigentlich interessiert. Dann habe dann die Fernsehsendung mit dem Vater geschaut. Ich habe die äh, Autos gesehen, die haben mich recht begeistert. Dann irgendwann in der Schule bin ich mal in die Schnupperlehre gegangen Als Auto mich schnuppern. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann musste ich sagen, ich das und nichts mehr anderes. Und es war eigentlich schon klar. Gewesen. Was ist speziell in unserer Garage? Ganz klar, wir sind der Hauptsitz von der Emil Frey Gruppe. Wir haben IT mit der Emil Free IT Solution, Emil Frey Digital. Wir kommt so natürlich in Kontakt mit ganz vielen Menschen. Unter anderem auch speziell ist, dass die Familie Frey ebenfalls ihre Büros da auf Platz hat. Und das tut man Zusammenhalt noch ein bisschen fördern zu der Gruppe. Ja, wieso es soll ein Lernender genau bei uns die Lehre machen? Ich würde vor allem, sagen, weil wir einen äh, sehr guten Mix von jungen und äh, erfahrenen äh, Leuten haben. Wir haben einen sehr, sehr guten Umgang miteinander. Wir haben äh, top ausgebildete Leute und da kann ein Lernende oder Lernende mit sehr viel Spass und, äh, ja, und Freude wirklich am Job sehr viel lernen. Unser Gründervater hat gesagt, dass Mitarbeiter das grösste Gut sind vom einem Unternehmen. Und speziell die Lernenden sind natürlich unsere Zukunft. Wir legen extrem viel Wert auf das. Mich macht es stolz, wenn ich ein Auto überkomme, wo recht schlecht zu ist, das viele Probleme hat, dass man dort diagnostizieren kann, schauen, was ist kaputt ist, und schlussendlich reparieren und Wenn nach, nach der Reparatur alles wieder gut ist, das Auto wieder auf die Straße kommt und glücklich ist, dann ist mein Ziel erreicht und das macht mich auch stolz.